Können wir nicht einfach auf den Reisfeldern da landen? Jetzt, lass die Helis ihren Job machen. Ja. Ja, ja, Uhr. ja. Die bereit machen. Bereit machen. Wie tödlich sind diese Dinger, weißt du das? Keine Ahnung. Ich das okay, fuck. Ich nicht Kugel. Kannst du es spiel. auch ins Wasser droppen? Ja, dann, dann so. machen wir es über das Wasser. Was da unter uns? Ja, passt. Gut, passt. Kannst raus, raus, raus, raus. Was? Auf die Böschung, auf die Böschung. So, 1. 3, 4, 5. Alpha Start ist Grün, wir bewegen uns ostwärts auf halbwegs. Bewegung erst. Ost. Feind Ost, Feind Ost, Nordost. Bekämpft. Weitergehen oder stehen bleiben? Ah, ich habe eine gefangen. Beschuss, Ost. Ich hatte das nicht. Ja, Modi ist ein eigener. Okay. Oh Gott. Wie viele sind down? Ich höre Koste nicht mehr. Koste bist du noch da? Koste bist du noch da? Ja okay, Chef ist down. Costa? Ja. Nicht. DIVAKU höre ich auch nicht mehr. DIVAKU bist du da? Ich bin da. Ja okay, dann ist nur Koste down. Hat hier Der hat keinen Puls. Der hat keinen Puls? Ja dann... Ich schnappe gleich die Funke von ihm. Weiß jemand die Funkkreise? Nein. Ich hole mir mal schnell sein Funkgerät. Geil. Funkgerät, äh, wo ist das scheiß Ding? Wo ist das der Scheiß von Krischen? Keine Ahnung. Nee, ist ja, ich ja. <lacht> Welches Rufzeichen haben wir? Bravo oder Alpha? Alpha! Alpha, Alpha, Alpha. Alpha an jeden, der hört! Alpha. Jo. Wer war das? Igel? Eagle, Eagle, Cobra, ja wir Cobra, haben zwei, zwei Mann Bauten down, inklusive der Chef. Ja, der Klasse, Habt ihr Kontakt zu e Spike? E wir, äh, wir haben nur Kontakt e zu Feind. Antagon wir gehen wieder Ä runter Spitz. die Böschung. Äh, Jawohl. Paar, aber anscheinend Ausfälle. Äh, ich klär gleich mal Ivek e sammelt eure Leute zusammen so dass wir die rausholen können. Wir werden da heiß reinlanden und die Leute rausfischen. Ja. Ja, e Ivek an gleicher Stelle wo Dropper war. Ja im Wasser ist es immer ein bisschen schwierig. Leute ja, oben auf der Böschung, auf der braunen Böschung. Ja, muss ich wohl versuchen. Oben auf der Böschung kriegen wir eh weg! Okay, guck mal weiter. Anscheinend hat Alpha Bravo beide jetzt ja, schon ausfällt. Wir müssen jetzt mal langsam rausholen oder einen ersten. Ne, wir bleiben hier oben auf der Böschung, weil wir äh, können die im Fluss Bravo nicht einladen. Keinen Kontakt. Bei Alpha werden sie jetzt die Leute zusammensuchen und dass wir die mal rausheben können. Er wir ja, den ist ersten Feli, Heli voll haben, kann der auf zur Basis zurück und äh, auf tanken. Äh, ich hasse diese komischen Teile, die hier kein richtiges Zeug Einfach verstanden. War jemand auf der 15? BTR 40 überquert jetzt gerade von nördlicher Seite des Flusses über, über die Brücke äh, südlich von Kenglatt. So, der Demako ist zu. Äh, Viper. Hier Viper kommen. Ja, äh, bravo, komplett Ausfall, komplett Ausfall. Oh, ja, wir brauchen hier irgendwie Leute, die mich rausboxen. Ja, somit Ja, wenn einfach ja, ja. verstanden, eine Position mit Schauchmark auf, aber dann halt. nicht ähm, genau, ja, Kost ist Ja, Alpha, Alpha ist dicht dicht ist Dichte, und, der letzte und wird Bravo hat alle down bis auf einen weil bei ich Euer Auftrag ich ist es, ich die verbundeten ähm, Verbundet von nicht, Alpha aufzunehmen. Die sind auf der Ostseite des Flusses. Kann ich hier irgendwo den Laufschuss ja, hier überschreiben? Ja, wir Alpha. Egal. Obra wird sich um Bravo kümmern. <lacht> Bravo am Fluss mit Raum markiert, Feinde in der Nähe. am Fluss ist Feind. Brauch am Fluss ist Feind. von Super, ich war nicht okay. ähm, Für euch, wir werden jetzt gleich Bravo einsammeln. Die sind auf der Westseite und haben anscheinend schwere Ausfälle. Und da werden wir gucken, dass wir die gleich einsammeln. Ich Noch nicht jetzt gleich. Bravo hier gucken. Ich habe keine Ahnung wer hier eigentlich ja. der Fall, ja. von Alpha. Igel von Alpha. Lead von Alpha. Alpha, hier Viper. Könnt die Position markieren. Qua Rauch. Kommen. Die Flussseite ist ein Ja, Rauch ja. Weißer Rauch, Ostseite von Fluss ist Markierung Alpha Position. Bravo, hier Cobra. Bravo, PopSmoke, PopSmoke. Negativ-Smoke, kein Smoke mehr. 35% Fuel übrig. Achso, Cobra hier, sorry. Sehr, ich bin auf dem Spurloch. Wenn links langsam umlaufen. Werden wir? Also, wenn ihr ein Heli ganz nah hört, dann heißt der da sind im Infarkt Auf Süd, auf weißen Smoke. Am Visio-Road. Ja, Alpha, verstanden. Wir nehmen die Patienten auf zum Einladen. Patienten aufnehmen, die landen. ich habe gerade irgendwie hat gerade die Arsch auf über meinen Kopf geschossen, das ist zum Raub. Wie laden wir die eigentlich ein am besten? die den Aufgrund von der fliegt Cobra jetzt ja, auch an einem großen wie möglich äh, rauszuholen. Auf der Westseite. Bravo. Ja, ja. Alpha, wir kommen. Äh, für Viper, wir kommen auf eurer linken Seite. Also Cobra, bleibt unten. So schnell wie möglich die Leute zu stopfen wenn es zu heiß wird, musst du halt heben, das ist halt so. Hier ist aber bravo, hat Raum gefunden, Raum. Es steht da. Viper, war es nicht zu heiß? Kostas schon wieder außen. Siegel hier, Viper. Ja, stimmt. die work ist auch wieder offen ich glaube der einzelne Typ auf der anderen Flussleute wird eingesammelt. Hier, hier Weimar, komm. Hört. Ja. Äh, hier Weimar, dann wir haben das von komm. Ja, copy, ja, ja. dann. wenn ihr noch Köln deckt noch, wenn es viel ja. hergibt. Ja. gibt. Ja. Kurz, wir laden hier ja. drüben ja. gerade die Leute an. Ja, zur ja. Klarstellung, Check. wir haben Spike sowie Teile ja. Alpha. Wir fliegen jetzt noch kurz, das mal an für Alpha mit aufzunehmen. Spike ist komplett zu. Okay, Spike ist komplett wir schon auf Helikopter komplett. aufgesessen, Feuchtsinfo. Wir kriegen einen zweiten geht. Anflug auf unsere Kursi. Dann geht's weiter. Okay, wir müssen hier gleich raus. Cobra wird von der RPGs bestimmt. Oh, einer geht down. Einer der Hills geht down. Oder hat zumindest einen kaputten Tail-Router. So, hier, Cobra, wir sind hit. Wir müssen äh, raus. Kommt so, hier jetzt mit. Die war kurz geladen, die war kurz geladen, alle aufsitzen, alle aufsitzen, alle aufsitzen! Alle aufsitzen. Mal, ja, schau mal nach oben, bleib Bruder zu warten! Wir kommen nicht näher ran! Wir nicht nach ja. Alle! Antagon ja, wir fehlt noch! Hey. Antagon fehlt noch! Wir, haben noch einen, einen fehlt. Antagon ja, wir Antagon sitzt, go go go! Ich hier, Koma. Medic, wir haben zwei Patienten hier drin. Einer ist Tosto, einer ist Diva Kong. Hier, hier, Cobra, wir haben zwei Mann vom Bravo raus, zwei Mann sollten bei euch noch nicht Ich Was ist eigentlich mit einem anderen die passiert? Er äh, hat's aber mit einer ATV geversiegt. Gut, ATV. Okay. Koppel.